Hallo zusammen, wir sind Lernende hier im Alterszentrum Schiffländi und heute zeigen wir euch gerne, wie unser Alltag hier aussieht. Kommt mit! Der Beruf gefällt mir, weil man jeden Tag eine Abwechslung hat und man kann mit einem Lächeln nach Hause gehen, weil man weiß, was man alles geleistet hat. Wir arbeiten nach dem Motto Wohlfühle im Alter. Ich investiere für einen guten Arbeitstag, Fleiß und Einsatzbereitschaft. Ich bekomme echte Dankbarkeit und das Gefühl, dass ich etwas Gutes getan habe. Ich unterstütze Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen. Unser Alltag ist sehr abwechslungsreich, wenn wir zum Beispiel Blutzucker und Blutdruck messen und Medikamente richten. Sowohl schreiben wir auch Berichte und auch die Werte immer einschreiben. Ich lege meinen Bewohner Kompressionsstrümpfe im Bett an und habe auch die Möglichkeit, die Haare im Bett zu waschen. Ab und zu arbeite ich auch am Wochenende, dafür habe ich unter der Woche frei. Der Betrieb stellt vier Jahreskarten vom Zoo Zürich zur Verfügung, die man privat nutzen kann. Wir bekommen von unserem Betrieb an den Lerntag Zeit am Nachmittag, damit wir lernen können und auch Aufträge der Schule erledigen können. Wir fühlen uns im Team sehr wohl und wir können uns gut als Teil des Teams bezeichnen. Wichtig ist, dass man hilfsbereit ist und immer ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Jetzt haben ihr einen kleinen Einblick gesehen, wie wir hier im Alterszentrum Schiffländi arbeiten. Bewebe dich doch! Tschüss zusammen!